Ein Mann hastet zum Bahnhof und da er seine Uhr zu Hause vergessen hat, fragt er einen Passanten, wie viel Uhr es ist, um besser einschätzen zu können, ob er seinen Zug noch erreichen kann. Der Gefragte sagt ihm die genaue Zeit und unser Mann weiß jetzt, dass er sich sputen muss. Nach ein paar Minuten will er sich überzeugen, ob es noch eine Sch Chance gibt, dass er seinen Zug erreichen wird. Diesmal wird ihm vom Passanten erwidert, ich sehe, Sie tragen einen Koffer und gehen in Richtung Bahnhof. Ja, ja klar, aber sagen Sie mir bitte schnell, wie viel Uhr ist es denn? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, da ich keine Uhr habe, aber unser Gates der Reisende will schon weiterlaufen, da ihn, verständlicherweise, nicht irgendwelche Geschichten eines Fremden interessiert. Aber er hört dann doch noch den Passanten ihm nachrufen, ich, ich komme gerade vom Bahnhof und alle Züge sind wegen eines technischen Problems angehalten worden. Es ist klar, der erste Passant hat zwar eine korrekte Antwort auf eine klare Frage geliefert, aber der zweite, der die geforderte Antwort nicht geben konnte, hat die bessere Antwort geliefert. Wenn ein Paar Hilfe bei mir sucht, glauben Sie zu wissen, welche Informationen Sie brauchen aber es ist meine Aufgabe herauszufinden, welche Information tatsächlich für das Paar nützlich ist, aber sie gar nicht auf die Idee kommen können, zu fragen. So wenig wie unser Reisender nicht auf die Idee kommen kann, zu fragen, fahren heute alle Züge. Es braucht einen einfühlenden Passanten, der erkennt, dass es dem Fragenden nicht um die Uhrzeit geht, sondern versteht, um was es den Fragenden tatsächlich geht. Wenn ein Paar zu mir kommt und sie mir Fragen stellen, deren Antworten Sie, Glauben zu brauchen, um zu Ihrem eigentlichen Ziel zu kommen, dann ist es oft so, dass ich nicht die Antwort weiß, zum Beispiel, warum Sie in die Verknotung gelangt sind oder gar wer oder was Schuld an Ihrer Situation ist. Andererseits erkenne ich aus meiner Perspektive eine Frage, auf die Sie gar nicht kommen, zu stellen, so wie unser Reisender nicht auf die Idee kommen kann, zu fragen, ob die Züge heute überhaupt fahren. Und versuche, Ihnen Antworten zu geben, die Ihnen wirklich helfen, zu Ihrem eigentlichen Ziel zu kommen. Damit Sie aufhören, einem Ziel nachzulaufen, das nirgends hinführt. Und Sie Wege finden, wie Sie wieder zu Ihrem Beziehungszuhause zurückgehen können.